Willkommen zu einer neuen Folge von ja mit dem Sprechen hier mal also spielen hier mal Wobbly ganz einfach mal chillig keine Ahnung was wir machen können ich weiß es nicht ha. okay haben wir irgendwas auf also hier. Nee, okay. So keine Ahnung, was wir machen können. Wir können ja mal... Ja, warte mal. So. Wir fahren erstmal über die Brücke. So. Ja, ich habe letztens so ein ich hab so einen Mülleimer umgefahren und da kam was raus. Hier aus, oder? Vielleicht geht's wieder. Ich weiß es jetzt nicht. Hier hier der hier der Mülleimer. Ja, wahrscheinlich weiß ich, ich glaube ich habe glaub, das habe ich schon ähm, Dings abgegeben. Ähm hier. Hm. Ja. Ach, egal. Keine Ahnung. Ich wollte ja... Naja. Jetzt kommt jetzt das Zug auch noch. Ich wollte ja... Wegen dem Haus auf, also auf das Haus sparen. Und... Deswegen machen wir jetzt halt einfach meinen Job. Keine Ahnung, was wir sonst noch machen sollen. Ich wüsste es nicht. Oder irgendein Secret, aber... Ah, warte mal. Ja, mut mal nicht so rum, Mann. Es gibt so unten irgendwas. Was ist das denn? Geil. Mann, noob doch nicht so. Äh. Naja, ah, scheißegal. Ja, wir machen jetzt einfach mal Job. So. Ähm, und ich habe jetzt auch übrigens dieses an also beantragt so ein Livestream. Also ich kann jetzt auch Livestream machen. Also. Geht also auch. Ja. Kann ich auch machen. Bloß dafür muss ich erstmal Zeit haben oder so. Scheiße. <lacht> äh, wir machen einfach hier ein paar Mal den Job und dann passt das? Wie stehe ich denn da? So. Machen den einfach mal. So. Gold ist kacke. Ich wollte gerade fragen, was das ist, aber das ist diese Maschine. Egal. So. Oh ja, die, okay, gut. Hä, was ist mit mir los? Hilfe! Hä? Hä? Hä? Hä, was? Was ist das? Hä? Ein Mittleren. Naja. So, da springe ich nämlich immer hier so hin. Da ist am tiefesten die Stelle. So. Ne, warte mal. Wo waren jetzt? Hier macht hier so die ganze Zeit? Geräusche der Hase oder was? Keine Ahnung. Eisen haben wir hier. Ist hier hinten noch irgendwas wertvolles? Grünes. Also dieses Smaragd wäre mal cool. Hier ist nochmal die Ja, wie viele? Drei Kleiner. Okay. Ich, ich schieb den. kleinen klein, so. Ah, okay. Geht nicht so richtig. Na, egal. Na, <lacht> ah, so. Und dann tun wir die... Danke. Ja, auch noch auf. Toll, hallo. Ja, okay. Erstmal erst Kopf rammeln. Was macht denn hier die ganze Zeit so springen? Kacke. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Hase hier. Aber warum macht er solche Geräusche? So. Nummer 15? 55. Ja, geht. Wo gehe ich denn hin? Schlau. Berg. So dann machen wir hier einfach mal mit der hier dies kurz schnell auf. Ey, so ein grüner so, so ein Smaragd wäre mal geil. Mann. Ja, der diese Höhle ist immer so kacke. Ich guck mal bei der. Die ist eigentlich besser. Wir haben da noch eine Minute. Shit. Und ich habe erst 70. Das ist nicht, nicht viel. Shit. Äh. Eisen. Immer nur dieses. Ach, scheiße, Digga. Ja, okay, dann nehmen wir schnell dieses Eisen. Toll, ich glaube, es gibt 5. 5 Euro. Habe ich 75. Toll, ich zerschrotte mich gleich mit Scheiße, geht nicht. Vor allem, wie da noch dieses Geräusch kommt. Gucke 5: Toll, was passiert, wenn ich mich da so einsetze und das loswerden würde? Oh, Scheiße, das war X. 75, so. Dann nehmen wir mal dieses. Wie der fährt so richtig gar nicht auf der Straße. Ah, perfekt. Das will der. Oh, das neue Update mit der Handbremse ist eigentlich geil. Ich verkack's immer. Was ist das? Bist du das? Mann. 680. Na toll. Was? Was ist das? Hä, hey, Bombe? Ach so, das ist dieser Job. So. Okay. Ja, wir fahren hier noch ein paar Kühe um. Tschüss, ihr Loser. Und tschüss. Oh. Nein, du kommst schon. Hoppe, hoppe. Oh. Naja. Ich muss mich an der festhalten. Ja. Ah. Äh. Na. Ja. Äh. Was mit mir? Da hänge ich doch. Ah, okay. Ja, die Heuballe und ich verabschieden uns. Okay, ciao mit V.